Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dishonored, nach einer Woche Pause. Und ähm, ja, ich... Oh, ist ja einer. Ähm, wir werden jetzt noch mal kurz in das Spiel reinfinden müssen. Okay, das war jetzt nicht so geplant. Aber ich werde mir Mühe geben, dass es nicht so katastrophal wird wie befürchtet. So. So, dann habe ich den Timer jetzt auch mal wieder gestellt. Und auch dann Whiskey Dust Hillary. Und da müssen wir alle hin. Und Golden Cat. Okay. okay. Oops. Das ist das Problem an, die, an, an dieser Sicht, man erkennt nicht, ob es jetzt ein wirklicher Feind ist oder nicht. Jo, das war doch ganz schnickel gemacht. Zack. Mal gucken, was passiert. Ist er das? Ja, das ist er. Hey, wir haben eine Botschaft von Slackjaw. Er will reden in der Destillerie. Okay. Gehen wir da mal hin. mal, was dieser Jaxxler, heißt der glaube ich, hat er ihn gerade genannt, von uns will. Oh, ja, ein kleiner kleine da legt noch ein bisschen Essen. Gutes gefunden, hm? Ein der slack jetzt. jetzt. zapp der Herzen sieht man so schlecht. wartet schon. Na gut. Hier liegt noch Zeug, Springmina. mina nehme ich ja immer gerne mit. Langsam, langsam. Du brauchst nur einen Schluck. Hast du nicht gehört? Slack Joe hebt sich das gute Zeug selbst auf. Für uns verdünnt er den Rest, ein Teile Mixier, drei Teile Wasser. Ach, das macht das Schlucken leichter. Okay, wir können also eine Treppe hochrutschen und rutschen sie dann wieder runter. Hier gibt es noch ein Zeug. Das ist ein Zeug. auch oh, ein Kupferdraht und ein Mana-Hidex hier. Zack, und ein Pist. Slackjaw. Meine Männer hatten recht. Sieht aus wie einer, der zum Töten aufgelegt ist. Ja, warum so wie ich nur? es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die zwei Pendletons in der Golden Cat. Hab recht, oder? Siehst du, Slagjaw kennt sich aus. Die Jungs sind Zwillinge. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht warum. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut bewacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in dieser Aufmachung und die Pendleton-Brüder umbringen? Hab vielleicht eine bessere Methode dafür. Wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden? Jemand, aber ich weiß nicht wer tötet meine männer bildet in meinem revier klaut meine sachen könnte ein typ namens galvani sein Hab meinen besten mann geschickt um das zu prüfen aber er ist verschwunden und jetzt brauche ich einen der guckt was mit ihm passiert ist Geh zu dem haus von diesem galvani er lebt ganz in der nähe beim Clavering boulevard wenn du das machst zeige ich dir einen besseren weg in die golden cat ja, gut, dann würde ich das eigentlich fast mal machen. Ich meine, wenn wir da irgendwie unbemerkt reinkommen, dann ist das ja eigentlich ganz nice. Ich gucke mal noch hier hinten, ob hier irgendwas Wertvolles äh, ist. Nein, aber wir sind jetzt wieder hier. Zack, so, und noch eine Dose mit Essen äh, ein Buch, das macht dieses Geräusch Spontag, Dieser Kunsthändler hat Geschmack, wenn es jemandem dann wollte. Okay. Okay, da kommen wir nicht durch man kann es ja aber mal ausprobieren so ich nehme einmal an dass das auch wieder im Destillierbezirk ist so der Boulevard war doch eigentlich da wo wir letztes Mal waren Ich will nicht, dass er sterbt. Alter, what the fuck? Was ist das? So, Alter, was waren das denn? Das waren doch diese Attentäter, die auch die Königin getötet haben, oder? und ich konnte sie einfach nicht retten. Okay. Ich will es verkraften, aber... Doch, einer, die bei. Griff. Das... Ähm, das ist der, den wir letztes Mal gerettet haben. Okay ich sagen bin mal hier Dann gehe ich mal hier hoch ähm. gut ich habe gedacht wir hätten gerade noch teleporter weil hatte ich aber nicht Einen richtigen Bolzen und versuche ihn hier zu töten, zu eliminieren. Boah, habt ihr das gesehen? Was für ein Kopfschuss. Ähm ich habe gerade keine Ahnung, wie ich jetzt vorgehen soll, um drüber zu kommen. So. Jetzt habe ich keine mehr. Ungünstig. Okay, das läuft doch alles, ruhig. ich... ich weiß, dass du hier irgendwo bist. ...erhofft hatte. So. Jetzt habe ich jetzt zwar alles abgemetzelt. Ist aber gerade mal egal. So. Okay, das war nicht was, was ich wollte. Das war auch nicht das, was ich wollte. Läuft ja gerade gut ja gut, ich nehme mal an, dass das jetzt das Kurs ist und dann gucken wir da doch mal vorbei. In Flaschen? Flasche? Durch Was kriegst du? Ich sage es dir nicht. Okay. Häh? Ah. Man eigentlich will ich die gar nicht zu so viel töten. Das ist eigentlich richtig unbeabsichtigt. Ich muss jetzt auch wieder ein bisschen in das Spiel reinkommen. Vielleicht muss ich ja. Er so. Scheinbar, dass wir da einen von Slectors Männern fanden, tot und blutig, und dass du ein Riesenidiot bist. So. Ich habe jetzt mal nicht getötet zur Abwechslung. Und wir gucken, ich mich hier erst kurz aus, äh um. Bevor ich dann. Leiche da angucke, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt. Die Leiche, oder das ist der Mann von Jack slaw Das ist eine Nachricht, gut. Ähm. okay. M, ähm. dann guck ich mal kurz auf die J. Bis ich hier beherrschen habe, ich habe ja schon zwei Runden. Und dann könnte ich auch mal kurz ein Herzchen. Oh, ist ja ganz nah an einer dran? Gefällt mir. Dann haben wir die Rune. Das ist nice. Okay. Ja, gut. Das war Glück, dass ich da gerade hingeguckt habe und gesehen habe, dass da etwas gut, Nice. Und jetzt können wir nicht auf Escape, sondern auf J unsere Kräfte machen. Und zwar Beherrschung. Damit können wir jetzt nämlich Tierkörper oder in einen Menschenkörper rein, und den kontrollieren. Jetzt gleich mit das hier. Auch. Und können wir in solche Dinger wie hier zum Beispiel da hineingehen. Das ist doch ganz schön heiß, finde ich. Keine an den Slap wollen wir hier jetzt schon drin? Scheint mir so. Na ja gut, dann würde ich sagen: gehen wir wieder zurück zu Slackdraw. Oh, nicht nice. Oh, Wobei, die werden uns ja nicht sehen. Und dann können wir hier mal gediegen. Ähm, wieder zurück zum Slackjaw. Und? Die Leichen sind weg, Leute. Äh, wahrscheinlich in der Attentät, dass sie dann nachgeholt. Gehen wir zum slack holen uns den Tipp und dann war die Folge jetzt leider nicht so erfolgreich. Das wird auch nicht so. Okay. Um das kurz zu demonstrieren. Nein, ich muss jetzt lieber nicht hier. Aus dem Grund, weil ich nicht weiß, ob die dann. Die könnten ja irgendwie auf mich werden und die töten wollen, wenn ich in einen von, einen von ihnen Sitz ergreife. Ähm. Ach, ist mal so da. Okay. Na ja, gut. Was ist das? Informationen über meinen vermissten Mann? Dann schieß los. Ich jetzt mal gespannt. Ich bin's, Crowley. Für den Fall, dass du nicht zurückkommst. Du hattest recht. Jemand will dann Tod. Will die Destillerie übernehmen. Die ganze Bottle Street Gang. Kommst nie drauf, wer es ist. Hatte auch keinen Schimmer. Deshalb brauchte ich so lang. Wollt sicher gehen. Was ist das? Ah! Nein! Nein! Oh. Crowley ist tot? Schade. War einer meiner besten Männer. Aber die <lacht> ich hatten ein Geschäft und ich halte mich immer an die Abmachungen. Nimm den Schlüssel hier. Ist nicht für die Golden Cat, aber für den Captain's Chair. Ein verlassenes Hotel, seit die Seuche diesen Stadtteil besucht hat. Geh die Treppe hoch und dann aufs Dach. Von da aus kommst du ins Golden Cat-Bordell. Siehste? Slektra hält sich an Abmachungen. Fast wie die Männer, die die Stadt regieren. Vielleicht ein bisschen besser. Denk drüber nach. Vielleicht können wir uns noch mal helfen. Ich kann die Pendletons für dich erledigen. Leise und ohne Mord. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Ich mach das lieber mal selber. Ist zwar ein nettes Angebot, aber... Ihr wollt ja, denke ich mal, auch was sehen, und wenn ich da jetzt. Wenn ich da jetzt das jemand anders machen lassen würde, dann wäre das ja ein bisschen langweilig. Und sie müssen ja sterben. Zur so Bottle Street. Gerne. Oder. Was da gerade stand, ging. <lacht> This is all of music.